Maike, was für ein bewegender Kampf. Wir sind glatt hier drinnen gekommen, ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, wie mir geschieht. Seht euch nur an, ihr seid aus demselben Dorf aufgebrochen, habt fantastische Teams zusammengestellt und mit allem gekämpft, was in euch steckt. Euer Siegeswille war in jeder Attacke zu spüren. Dieser Kampf hat einfach alles verkörpert, was für mich einen wahren Pokémon-Kampf ausmacht. Dieser Trainer, der damals gezögert hat, euch eine Empfehlung für die Arena-Challenge zu schreiben, muss sich jetzt echt dämlich fühlen. Allerdings, vor allem wenn man bedenkt, dass du dieser Trainer warst, Bruder erst. Du sagst es, hopp Wer weiß, wenn mein Gegner im Champ-Match sein wird. Aber meine Pokémon und ich werden ihm oder mit ihr, mit allem, was wir haben, die Stirn bieten. Ich sage das ganz offen heraus. Ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass du mein Gegner wirst, Maike. Uh, ich werde es auf jeden Fall sein, du. Genau, michael jetzt geht es richtig los. Aber ich bin total alle, ich gehe mich erstmal in den Hotel entspannen. Davor solltest du aber noch Energie tanken, ob. Komm, lass uns alle etwas essen gehen. Können wir gerne machen. Aber wehe, du willst wieder irgendeinen x-beliebigen Schuppen. Ich will das ordentlichen essen. Willkommen zurück zu Pokémon Schild. Maike, Challenger Maike, einen Augenblick bitte. Ich muss dir unbedingt ein paar Tra Fragen stellen. Äh, in Ordnung? Okay, großartig. Ähm, wie jeder weiß, hat jeder und der Champ der garda region dir und Hopp eine Empfehlung für die Arena Challenge geschrieben. Wie fühlst du dich jetzt nach deinem Sieg über Hop, den man gut und gerne als deinen Rivalen bezeichnen kann? Ich freue mich äh, riesig darüber, natürlich. Verstehe! Und was hast du etwas? Hast du etwas, was du hopp gerne sagen möchtest? Ich will mich bei ihm bedanken. Aha, verstehe. Du siehst ihn also auch als seine Rivalen. Ganz unter uns. Denkst du, dass du eine Chance für den Titel zu gewinnen? Äh. Pfff. Ich will mal bescheiden sein. Hm, schwer zu sagen. Keine Ahnung. Jetzt reicht's aber langsam. Was sollen diese ganzen unverständlichen fragen? Mike ist total groggy. Was? Groggy? <lacht> Noch nie das Wort gehört außerdem sind wir mit dem mit meinem bruder delon verabredet also lassen sie uns bitte in ruhe aber natürlich kein problem wir hoffen dass die pokémon liga bald einen neuen star bekommt viel erfolg noch Puh als promi hat man es echt nicht leicht was wobei mein bruder eigentlich ich habe einen Mordshunger. Yo bro where are you? Einige stunden später Uh, wo steckt den bloß? So spielt es er sonst nie. Er hat mich noch nie hängen lassen und hält sich immer an jedes Versprechen. Charm ist ja auch noch geworden, weil er es mir ganz fest versprochen hatte. Pünktlich zu einer Verabredung zu so kommen, sollte dagegen doch ein Kinderspiel sein. Da müsst ihr ja so einen Lärm machen, Alter. Die ganze Energie hättest du mal in den Kampf stecken sollen, da wäre sie, wär sie nützlicher gewesen. Ha, erzähl mir was Neues. Ich mache mir wirklich Sorgen um den und klar... Außerdem muss ich mir von jemandem wie dir keine Moralpredigt anhören. Wie soll ich dich in dem Outfit jemand ernst nehmen? Wow, wenn du immer nur aufs Äußere achtest, wundert es mich nicht, dass du verloren hast. Und was den Champ geht, der ist zum Rose Tower gegangen. Zum Rose Tower? Keine Ahnung warum, ich habe ihn nur zufällig an der Monorail-Haltestelle getroffen. Ich soll euch ausrichten, dass er sich etwas verspätet, weil er irgendwas im Rose Tower erledigen muss oder so. Im Rose Tower? Ausgerechnet jetzt? Was will er da bloß? Sag mal, Ness, könntest du uns vielleicht den Weg zum Rose Tower zeigen? Mike und ich haben leider keinen blassen Schimmer, wie man da hinkommt. Du bist genauso wie dein Bruder. Reicht man euch den kleinen Finger, wollt ihr gleich die ganze Hand? Aber ich will mal nicht so sein. Schließlich will ich ja nicht, dass ich wegen euch noch der Start des Finals vor Turniers verzögert. Außerdem seid ihr mir nicht total unsympathisch. Ich meine, habt ihr es geschafft, mich zu besiegen. Am besten ich zur Verstärkung auch gleich Team zusammen. Statten wir dem Rose Tower gemeinsam einen kleinen Besuch ab. So besser der Größe Ness. Vielen Dank. Jetzt wird reingeklötzt und zwar so richtig. Okay. Dann folgen wir den mal. Aber meine Puppen sind bestimmt nicht geheilt. Doch. Oh, die sind alle geheilt. Warum sagt mir das Spieler nicht Bescheid? Seltsam, seltsam, seltsam. Naja, nicht schlimm. Let's go! Was ist denn jetzt schon wieder los? Ich bin immer noch fix und fertig von meinem Kampf gegen Maike. Die Merle ist jetzt offizielle Fanclub von Maike, Mary. Und wir brauchen auch deine Hilfe. Und du wirst? Oh nein, die sind jetzt bei mir? Scheiße! Ich bin zentiefst gerett von eurer Familienbande, aber euch hat niemand um Hilfe gebeten. Olivia? Liga-Präsident Rose befindet sich gerade mitten in einem wichtigen Meeting mit dem Champ. Die zwei dürfen auf keinen Fall gestört werden. Unbewogen ist der Zutritt zum Rose Tower ohnehin verwehrt. Um ihn mit der Rono zu erreichen, wird ein spezieller Schlüssel benötigt. So wird gewährleistet, dass der Liga-Präsident sich nicht mit ungeladenen Gästen abplagen muss, solange er sich im Roaster aufhält. Ich werde den Schlüssel einem von mir gewählten Mitglied des liga anvertrauen, anvertrauen. Euch ist sicher nicht entgangen, dass der Liga-Präsident solche Spielchen mag. Woran ihr er erkennt, welches Mitglied des Liga-Personals den Schlüssel hat? Tja, das müsst ihr schon selbst herausfinden. Ich bin ein Meister der Tarnung. Versuche mich zu finden. Na toll. und was jetzt? Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht? Aber hey, das wird uns nicht aufhalten. Team Yell hilft bei der Suche. Wir sind immerhin der offizielle Fanclub von Maike. Inoffiziell, wenn ich bitten darf. Perfekt, ich suche die Gegend vor der Stadt, vor dem Stadion ab. Das ist gemein, Olivia. Ich mag die sowieso nicht. Okay, wie sieht's aus? Gehen wir erstmal zusammen zum Bahnhofsplatz? Ja. Mhm. Super. Solange alle mithelfen, schaffen wir es mit links den Rose Tower zu erreichen. Okay, lass uns diesen bösen Angestellten der Pokémon League möglichst schnell finden. Der Typ hatte eine abgefahren Sonnenbrille auf, wenn ich mich nicht täusche. Äh, da, da sitzt einer. Endlich hat der Champ Cup gegonnen! Manchmal haben wir so viel zu tun, dass ich am liebsten blau machen würde. Okay, da ist es nicht. Wir haben so viel mit dem Jam Kampf zu, tu äh, Cup zu tun und jetzt kommen wir nicht zum Rose Tower. Das ist alles die schon dieses bösen liga angestellten. Uff. Mit mir zu reden wird dir wohl kaum dabei helfen, den böse, Bösen aufzuspüren, oder? Na los, schlapp ihn dir. Warte, sind sie jetzt wirklich böse? Wenn ja, dann wurde das aber echt schlecht revealed, finde ich. Ja, so, wo können die denn sein? Hier ist niemand. Die spawnen ja auch erst. Da hinten sind sie nicht zufällig. Oh, muss ich jetzt ernsthaft überall suchen gehen? Oh, das ist nervig. Warum Spiel? Warum sowas? Warum diesen, äh? Bruder, macht doch nicht diesen. Wo könnte er denn sein? Ich hab echt gar keine Ahnung, wo der sein könnte. Gibt's einen Tipp? Suche den bösen niederangestellten Ist super. Toller Tipp. Danke, das sagt mir echt viel. Ey, wenn er in dem Haus ist, ne? Dann kotze ich. Weil ich gucke jetzt nicht in jedem Haus nochmal vorbei. Ey, das ist doch langweilig, Spiel. Nochmal alles raus. Äh, nochmal das Spiel längern. Und um dann alles rauszögern. Ja, super, ne? Gameplay. Haha, versteht ihr wegen. Wegen. Äh. Hey Michael, der Typ da ist super verdächtig, aber er will mir einfach nicht sein Gesicht zeigen. Sag doch mal was, um ihn aufzuschrecken, dann dreht er sich bestimmt um. Da ist Olivia! Was? Mist, ich habe mich umgedreht. Und jetzt bin ich auch noch umzingelt. Na schön, dann werden wir eben kämpfen. Was? Ist er das? Der Schlüssel? Kosmos, Marco Kosmos, ich glaub, das ist der, oder? Mauzi. Ah nee, Will von Marco Kosmos, sorry. Damn. Äh, zwei Pokémon, oder? Ich glaube, zwei sind es. Ja, das sind zwei, glaube ich. piu, pew, piu, pew, pew. Mit dir Vom Fenster. Zack. Miau. So, Level Up für niemanden. Weil die Pokémon hier zu so schwach sind. Fermi cooler. Fermi ist echt cooler. Ach, das. Pfuh. Wir fallen nicht an. Dankeschön. Ihr seid die Besten. Eigentlich hey, habe ich ja jetzt beides von den Textboxen gesagt, aber ja, passt schon. Ich glaube, ihr beide die Besten bedeutet mehr als nur Danke sagen, oder? Auch wenn es Danke ein Ausrufezeichen hatte. So. Immer noch kein Level, wow. Hättest du mich nicht so fies ausgetrickst, hätte ich mich niemals umgedreht. Haha. <lacht> ich hab's. Ich versteck mich einfach. Dann kommt niemand an die Schüssel. Nein! Boah, der hat den Tempo drauf. Wo er sich jetzt so versteckt? Oh, ey, was ein Rotz. Er ist hier lang gelaufen. Da steht ein neuer, der war vorher nicht da. Ey, bist du es? Ja. hast du mich gefunden? Sag bloß, du auf gut Glück einfach jeden angequatscht. Egal, jetzt ist gekämpft. Nein. Oh, Mann. Als ob er wieder neue Pokémon hat. Von wo hat er die? Ja gut, er hat da sechs Pokémon in seinem Gurt, aber... also ob es ging, also seine sechs Pokémon einzukämpfen. Das ist doch lächerlich. Laber doch nicht, ey. Aber jetzt ohne Witter als ob. als ob. Wir hätten so viel mehr schaffen können in dieser Folge. Und dann sowas. Routine-Level-Up, endlich! Was hat er denn? Stalobor. Uiuiui. Das ist echt cooles Pokémon. Ich mag das sehr. Du schaffst das! <laughs> Yay! Los, Maikä! Yay! Ich uh, schütte dir ab, bro, mit meinem heiligen Finger. He dead boy, he won that boy. Dann habe ich extra beim Weglaufen meine Pokémon ausgewechselt. Ja, weiß ich. Tja, mich inzwischen den Neuen zu verstecken war wohl nicht gut genug. Aber jetzt werde ich mir die richtigen Mühe geben. Du findest mich nie! Okay, nach links. <lacht> Warum war das klar? Warum habe ich mir das schon gedacht, wenn er nach links rennt? <lacht> Glückwunsch, du hast ihn alle im Heuhaufen gefunden. <lacht> Nein, pass auf, dass du dich nicht piekst. Okay, ich hoffe, das war das letzte Mal. Der letzte Zeitpunkt: Mann. Kastador. Auch das Vieh. es ah, geht in den Boden rein. Zum Henker. So, seit wann geht das in den Boden rein? Das Ding ist Käfer, soweit ich weiß. Ja, müsste sein. Ein Volltreffer. Eisenschädel? Aua. Vielleicht ist das auch Stück Stahl? Ich glaube, man, dich. Setz dich durch. Du bist die Beste. Ich mag Mary. Am Anfang war ich mir nicht sicher, ob die böse ist oder nicht. Aber mittlerweile bin ich echter Fan von dem Fanclub von ihr. Also, na Nicht von Timiel. Ich meine, ich war halt. Ja. <lacht> Stalos! Oh. denkst du mit einem Großpokémon kannst du mehr ausrichten? Falsch gedacht, Bro. Kannst gar nichts. Damn, sah das nice aus. Nicht so geil wie früher, aber trotzdem epic. Und kein Level Verstecken ist sinnlos. Kämpfen ist sinnlos. Das kann man nur noch weg. Dann kann man nur noch wegrennen. Was? Okay. Oh nein, bitte nicht. Es ist vorbei. Es gibt keinen Ausweg mehr für mich. Ha, denkst du, ich habe keine Lust mehr, eine Standbogen von Olivia anzuhören. Aufgeben ist keine Option. Mal sehen, wie du mich stoppen willst, wenn ich ganz clever in die Monorail hüpfe. Dann komme ich rein, wenn du nichts zumachst. Bring Trapp her, Leute. Wir müssen den Bahnhof belagern, damit dieser Typ uns nicht entwischt. Wir begeben uns also zum Monoray jetzt. Anscheinend. <lacht> ich weiß noch wer es ist, es ist der vierte. Oder? Verdammt. Lass uns doch nicht durch. Jetzt sind wir endgültig in der Falle. Gute Arbeit, Maike. Das muss gefeiert werden, am besten mit einem Song, damit ordentlich Stimmung aufkommt. Aber diesmal wieder ohne Lyrics, auch mit Lyrics, aber ohne Musik. Ein ganz simpler Sänger, so wie ich, singt für mich simple Lieder und mir nicht. Hm? Meine Lieder wurden nicht geschrieben, um euch Mut zu geben, ihr Lieben. Meinen Liedern wird es nicht gelingen, euch Freude oder Glück zu bringen. Und doch singe ich sie immer wieder. Meine schönen, simplen Lieder. Boah, Ness, ey. Ness, ja, Mann. Hey, ist das nicht Ness? Gibt ihr ja etwa gerade ein Straßenkonzert? Du meinst wohl eher ein Bahnhofskonzert? Egal, komm, lass uns näher anschauen. Lass uns das alles auf Facebook posten. Voll geil. Yeah. Ich bin bei mir kein Facebook. Lol. Die tanzen mit! <lacht> <lacht> oh yeah! Oh, das war cool. Random aber geil. Das wäre die Schlüssel. jetzt können wir mit den run zum zum und Rose-Tower fahren! Michael Hopp, na los, macht schon! Das ist eure Chance, was draus zu machen! Okay! Suche den bösen Liga-Angestellten. Oh, oh, oh, oh, Das ist groß. Was passiert denn da? Warum ist Delon da? Ich dachte, wir machen den Champ-Kampf. Da wären wir, der Rose Tower. Wie hoch dieser wohl sein mag, die Spitze verschwindet sogar in den Wolken. Okay, was ist euer Plan? Team und Ness haben mit den Typen der Pokémon-Digger sicher noch alle Hände voll zu tun. Wir sind also uns auf, äh, auf uns allein gestellt. Gute Frage, hast du eine Idee, Maike? Äh, warten wir auf den Rest. Nächster. da, hat uns extra einen Vorsprung verschafft. Den dürfen wir nicht vergeuden. Ach so, ja, okay. Dank dir haben wir es bisher geschafft, Maike. Wir dürfen nicht nachlassen. Diese Olivia muss man nicht verstehen, oder? Ich kaufe ihr einfach nicht ab, dass ich sie nur mal mit dem monorail Schlüssel nur dazu da war, um den Liga-Präsidenten zu beeindrucken. Warum der Präsident den champion Rose tower festhalten will, ist mir auch ein Rätsel. Oh, jetzt haben wir schon lange geweitet. Mein Auftritt vorhin war der ultimative Kick. Die Menge ist abgegangen wie ein Spike Fort. Nur eine Zugabe noch gefällt. Seid ihr immer noch hier? Los, geht endlich. Ich gebe euch Rückendeckung. Ich bleibe hier mit meinem Bruder, damit er da keinen Unfug einstellt. Wenn ihr Hilfe braucht, findet ihr uns hier. Komm, machen wir es auf die Socken, Maike. Uh, okay. Let's go. Rein da, in den Rose Tower. Warum auch immer. Wow, so sieht der Rose Tower also von innen aus. Der ist so riesig, der wird einem fast schwindelig. wusstest ist so, dass der Rose Tower angeblich auch auf einer Energiequelle gebaut wurde? Deshalb kann man an der Spitze des Gebäudes auch Pokémon dann maximieren. Ach, vielleicht ist da der Championkampf dann. Aber was viel wichtiger ist, ich hoffe schwer, dass man mit dem Aufzug bis ganz nach oben fahren kann. Der Rose Tower hat nämlich sage und Schreibe 100 Stockwerke. Oh nein. Wie weit der Aufzug fährt, spielt keine Rolle, weil hier nämlich Endstation für euch ist. Alarm, Alarm, ein gesichtet. Mit dir wird das Personal sind verpflichtet, unbefugte Gäste unverzüglich zu entfernen. Gehört, die Anweisung kommt von Olivia, also muss ich sie befolgen. Wenn ich euch vertreibe, gibt es bestimmt einen fetten Bonus für mich. Ey, was ist mit Bolivia? Olivia falsch, ey. Ey, warum haben die alle das gleiche Pokémon? Finde ich cooler nochmal. So langweilig. Die Musik ist langweilig. Tch. Vielleicht kriegen wir noch Level 60. Digga. Aber wenn dann, dann. Wenn wirklich, dann wächst ich mein Pokémon aus, weil ich will nicht, dass ich ihn höher als Level 60 habe in der Liga. Ich glaube, das ist zu OP. Die Musik bleibt immer gleich. Jetzt verliere ich schon wieder Geld. Mit jeder Niederlage werde ich in die Miesen. Okay. Und da geht dann eben mein Bonus aus der Traum vom eigenen Haus. Wir wollen so Präsident Rose. Lag schon, wo finden wir ihn? Nimm mal den Aufzug. Der Präsident hält sich an der Spitze des Gebäudes auf. Ach, dann lässt ihr durch danke. Yeah, gleich sind wir am Ziel. Halt durch, Bruder Herz, hier kann. Komm, Michael, weiter geht's. Unterschied: Nope. <lacht> wow, das geht ganz schön weit nach oben. Ja, es sind auch 100 Stockwerke, du Schlaumeier. Sind wir da? 100? Hey, Moment mal, warum hatten wir hier an? Wir sind noch gar nicht bei 100. Oh, ich wusste es. Jetzt war also er darin natürlich nicht wahr. Dank für eure Teilnahme. Aber wir können auf keinen Fall zu verlassen dass ihr, ihr Ärger macht. Nicht zuletzt zum Schluss zum Schutz unserer Tochterfirmen, die auch ihren Sitz hier im Rose Tower haben. Dieser Hafteck wurde von einer dieser Firmen gebaut, merkel Cosmos Construction. Er ist groß und steppig genug, um darin Pokémon-Kämpfer rauszutragen. Oh, das ist die Security. Hier uns hier rauslocken. Oh, wir kämpfen mit Top. Aber das wird nichts bringen. Oh, Bronzong. Und das neue Pokémon da. Weiß nicht, ob man das nur ein Schwert fangen kann, weil wir haben das ja in Schild nicht gesehen. Ich, sehr schade eigentlich, ich mag das ja. Ich mache das äh, rechts. Weil es sieht aus wie Feuer. Dinge macht Sinn. Bis bald, Amiga. Naja, effektiv war es nicht. Aber passt. Level up. Nee, okay. Ich dachte gerade, das wäre meins vorlock. <lacht> wow. Okay, immerhin. Oh, nee, noch, nee, doch nicht. Also, oh, kraft ihn auch nicht. Okay. <lacht> das reicht. Du bist töt, mein Freund. Ich schieß dich auch ab. Pew. Boom. Tot. Juhu und kein erlaub Musik bleibt immer noch gleich wenigstens kann sich beweisen dass dieser Lift auch einem Pokémon Kampf standhält dabei liefert niemand bessere Arbeit als das Macro Christmas Construction Team Mann tja wir haben verloren also bleibt uns nichts anderes übrig als euch lösen lassen aber ich muss euch erneut ja bitten nicht den Liga Präsidenten bei seiner Arbeit zu stören der Aufzug hier im Haus besteht eigentlich nur aus einer beweglichen Plattform da dies unter normalen Umständen Risiken mit sich bringen würde, werden als Schusswarzen haben. ach so Sieg sagt das. Dieses... Diese Lichtwände erzeugt. Mit wärmsten Empfehlungen von Marco Christmas Construction. Na toll, wie es aussieht, kann das Personal den Aufzug einfach so von außen anhalten. Aber wollten wir doch so schnell wie möglich nach ganz oben. Unsere Pokémon haben sich echt gut geschlagen. Ich mache sie schnell wieder fit. Hm. Ist auch am Ende das machen sollen, aber okay, passt. Wie viele kämpfen noch? 2, 3, 5, 20? Ich kann mich nicht drehen. Wir sind überhaupt nicht fertig. Ja. Ah, 3, okay. Der Rast Tower ist insgesamt 300 Meter hoch. Wir finden uns hier auf der 150 Meter Marke. Dieses Stockwerk ist der Sitz der Firma MC Versicherung. Ich hoffe für euch, dass ihr gut versichert seid. Ja, natürlich. Natürlich, immer, immer. Kick, und flunkiger. Mensch, könnte ja nicht irgendwas Cooles, Krasses, Starkes reinpacken hier sehr lange? Machen wir auf Kick, Ich bin gespannt, was passieren wird. Ich dachte, das machen das ganze mal die Liga durch und danach passiert das alles hier erst. Aber es passiert schon noch vor der Liga. Hm, warum, warum, warum? Kursi Level up, nice. Bitte Kills. Nee weiter, nee, weiter, definitiv nicht. Okay, nicht auf mich. So, jetzt stirb einfach. Ihr seid solche Lappen, ihr könnt echt gar nichts. Komm, hau ab. Ich muss doch recht vorlesen, was sie sagen. Ich kann nicht immer das Gleiche. Können wir jetzt eh nochmal ein weiterer Kampf? 100 pro. Dabei liefert niemanden bessere Arbeit ab als MC-Versicherung. Legt man 100 Maschak nebeneinander, da gibt es eine Strecke von 150 Metern. Ist das so, Girl? Ist das so? In wirklich leide ich unter den Angst. Und so dumm dass meine Versicherung von Niederlagen bei Kämpfen nicht aufkommt. <lacht> LOL Dankeschön, Haupt. ich irgendwas drücken, irgendwas machen? Nein. Ich habe meine Haare kurz richten. Ah, ja. Besser. Oh, fast oben! Und noch ein Kampf. Jetzt ist es nicht mehr weit bis zur Spitze. Aber wir lassen nicht zu, dass ihr einfach so den liga präsidenten überfallt. Ich habe keine Höhenangst. Als Angestellter von Marco Cosmos Airlines könnte ich mir das auch gar nicht leisten. Meine Güte, was geht in dieser Folge ab? Ich glaube, wir werden erst sehen, was passiert in der nächsten Folge. Nein, okay, ich schreibe noch rein, was passiert, glaube ich. Weil die Folge ist nämlich auch etwas zu kurz. Als jetzt einen Cliffhanger zu packen. So, mit Wasserbuchmann sind wir richtig gut aufgestellt. Also, ich glaube, Nintendo ist insgesamt die beste Wahl, die man haben kann von den dreien, oder? Sieh, -Level 53. So, machst eh nicht dauernd. Mhm. Immerhin nicht auf mich immer. Beim ersten Mal. Lass noch mal was. So, schieß ich noch mal ab, Brr? Okay, komm, lass mich durch. Dabei liefert niemand bessere Arbeit ab als Marco Cosmos Airlines. Wenn man mit dem Liften nach ganz oben fährt, hat man das Gefühl zu schweben. Bild euch bloß nicht einig, könnt ihr könntet zum Liegepräsidenten vordringen. Denn dafür müsstet ihr erst an ihr vorbei. Und das ist völlig unmöglich. Oh nein, ging Olivia? Der Stockwerk von Liga-Präsident Rose befindet sich an der Spitze des rose Towers, weil er auch an der Spitze der Firmenhierarchie steht. Haha. Interessant. Lange Rob. Warum auch immer die Kamera ist so, Achso, weil er reden will. Er traut sich mal weit sein. Bloß nicht schlaff machen. Ja, natürlich. Ich will nochmal kurz speichern oder heilen oder irgendwas. Ne, darf ich nicht. Da oben ist es. Das Ziel. Wir sind da. Was passiert hier? Olivia! Oh mein Gott, das, die Stelle erinnert mich gerade mega an ähm Gen 4. Ganz oben auf dem Silberberg, glaube ich, heißt das. Oh, okay. Wow! Willkommen auf dem Stockfeld des Liga-Präsidenten. Wir finden uns hier in einer Höhe von 300 Metern. Das ist schon so. Tatsächlich gelungen, mein Sonderkommandanten aus dem Weg zu räumen. Und das offenbar ohne große Mühe. Ich hätte es wissen müssen. Immerhin hat der Champ so großes Potenzial in euch gesehen, dass er euch eine Empfehlung ausgestellt hat. Aber hier in euer kleiner Ausflug. Ihr geht jetzt brav wieder nach Hause. Denn eines sollte euch mittlerweile klar sein. Ich lasse es unter uns Schemmen zu, dass ihr den Liga-Präsidenten stört. Dich nehme ich mir zuerst Angst vor, Maike. Wenn ich dich besiege, wird der Champ völlig am Boden zerstört sein, um den, den Liga-Präsidenten aus der Hand fassen. fressen. Was zum Teufel ist mit dir los? Olivia von Marco Cosmo fordert sich heraus? Digga, die ist crazy. Frostett hier. Okay, das habe ich bei ihr erwartet. Um ein ist aber echt Chris Po, Damn! Oh Gott, Level 50. Das wird echt kein Spaß hier. Du doch ja was. Wie kannst du nur mein Pokémon verletzen? Oh oh oh oh nein. Ah! Okay, das war nicht... Das habe ich mir getan. Immerhin. <lacht> oh, was soll denn das hier? Mach schon, mach schon. Oh Gott, nach dem Kampf wird das Ende sein mit der Folge. Was dann hier wirklich passiert, sehen dann tatsächlich erst in der nächsten Folge, Leute. Und Kremi Level 54 früher sagt mir rein gar nichts äh, So, das Ding heißt Fruial. ja Kein Wunder, dass sie das hat Ganz ehrlich genau so wie bei frostet hier Oh, das ist nicht sehr so effektiv oh, oh, aber ein Volltreffer war es immerhin Oh nein, nein, das ist weiblich, ne? Und ich bin männlich hm, ich habe mich verliebt, super kann man das noch killen, bitte? Nicht erstarren, nicht erstarren, nicht erstarren. Okay, super. Kein Bru, kein Problem, Bro. Ich erstelle mich für so einen dummen mädel Okay. Okay, die Talion Level 60 und hotel 54 heißt den Talion, ich jetzt gar nicht mehr benutzen. Außer Notlage oder was auch immer. Am 4 habe ich vergessen, was das war. Ich würde sagen, da darf sein. Silenbrim dran. Das ist nämlich das Pokémon, was noch nicht am 54 erreicht hat. Deshalb würde ich sagen, abschließt mal versuchen. Na ja, ja. Schon 30 Minuten die Folge. Viel Pokémon hat ja eigentlich noch. Ich glaube drei. Komm, das schauen wir noch in dieser Folge. Firas Feuergifts. Oh nein Gifts! Dass ich das erst jetzt merke. Oh, das war aber äh, effektiv genug, dass es one-hitted. Super. Perfekto Elektro. Nice. Milotic? Are you kidding me? Milotic? Also. What? Komm Kursi. Ich liebe meinen Kursi. Das ist so Als ob es ein freaking Milotik hat. Das ist äh, Wasser nur, glaube ich. 100% sicher bin ich mir auch nicht. So immer erstmal Nachspiel. Wasserring. Wow, ich habe dich noch nicht mal verletzt. So, Nachspiel. So, wenn ich down gehe, gehst du auch down. Das ist fies, aber mache ich trotzdem. Ähm, ich würde sagen, machen erstmal Eissturm und danach Juwelenkraft. Wir sehen, was da von Stärke ist bei ihr bei melodik Ähm, oh, nicht so effektiv. Hä? Ist doch Wasser. Ist Eis nicht gegen wasser normal effektiv? Oder habe ich das gerade verwechselt? Also Wasserring hier. Gut, dann machen wir hier wegen Kraft. Passt schon. Das passt schon. Oh nein, surfer. Was? Warum macht das so viel? Oh mein Gott. Was? Äh, ja, super. Da würde ich sagen, darf darfst Zwollock machen. Ich weiß nicht, was ich mit Kursi mache. Sie hat einfach... ...richtig schlechte Verteidigung. Das ist kacke. Alter, das ist ja die op Attacke, die ich je gesehen habe. Okay, sorry, Leute, ne, aber da geht's echt nicht mehr weiter. Die hat sich anders verdient. Die kriegt jetzt einfach mein giga max Intellion dazu, ja? Das reicht mir völlig hier. Das ist unter alles sau, ja? Mein Int Intellion macht das auch so viel? Verarsch mich doch nicht. Bevor ich jetzt äh, giga max mache, werde ich gucken, wie viel Präzisionsschuss macht. Ein Wenn wir jetzt sehen, Bro, chill mal. Nicht viel, aber einigermaßen, dass ich noch angreifen kann. Oh nein, ich sterbe, oder? Oh, Digga, ich lebe noch. Och, das Vieh heilt sich. Hm? In Minute ist nicht zu spaßen. Die. So, wir setzen unseren ersten hyper ein. Aber ich würde gerne die Gier deiner merken und deine candy Dama ausstrahlen. Obwohl ich weiß, gleich, soll ich es machen? Soll ich das lohnen? Ich weiß es nicht. Oh, warum ist das wie nur so robust? Ist das so ein Rotz? Oh, die Folge ist so lang. Goddammit. Es muss mehr Schaden machen. Jam! hat einfach Genesung. Ach, du bist ja oh, komisch. Am Aude. Uh, Hotini. Erstmal Gesang und dann kannst du dich gar nicht mehr heilen, du. Das sage ganz kurz zu Hause, hätte mir die mitte gezeigt, aber hat sie nicht. Ich glaube, äh, Wasserring zählt trotzdem noch, auch wenn sie schleift. Aber egal. Nein, daneben! Aber komm, das ist nicht sehr effektiv. Und macht trotzdem so viel. Wow. ich würde sagen, Houtini klärt das. Houtini kriegt das hin. Ach so, Bodyguard. Oh shit. Jetzt habe ich ihr extra Turn gegeben. Zwei sogar insgesamt. Die heilt sich dauerhaft. Blättersturm! Angriff! Oh Scheiße, das lebt noch. Bum Bum Bum Bum Bum Bum Bum Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, nicht dann... ich dann, nicht dann, nicht dann, ich dann, nicht dann, nicht dann... <Horatamente>. Schallwelle. Ich dachte, das macht genug. Nein, ich wollte nicht riskieren, Wetter. Oh, Scheiße, das Ding macht mich fertig. Junge, Melotik. Also, <lacht> Die Folge ist schon fast 40 Minuten. Ich würde nur mal erwähnen. Und das nur wegen diesem Scheißvieh. So, Kremi, du musst jetzt kurz deinen Arsch hinhalten, ne? Dein sexy, süß Arsch. Oh, natürlich, Matkinny, nee, so was noch sonst? Ich brauche mit ja eigentlich einen Volltreffer, um zu gewinnen. ein mega krasser Tank. Das und ist und sogar auch mega stark, ne? Falls nicht gemerkt habt? Bitte trifft Yes! Bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam. Ist mir egal. Ja, es greift nicht an. Es greift nicht an. Es greift nicht an. an es greift nicht an. Angriff. Bitte trifft, bitte trifft bitte trifft bitte trifft Yes. Dead. Yes! Heilige Scheiße ist das wie stark. Alter, ich muss irgendwann mal ein Milotic im Team haben. Das Ding ist ja übelst krass. Wie viel Level habe ich bekommen hab. DEPONITOX! Giga Dynamics Deponitox oder was? Äh, äh ja gut, ne? Niemand von denen die ich habe, haben, haben eine besondere Giga Dynamics Form. Das ist sehr enttäuschend. Naja. Ähm müssen wir irgendeinen reinschieben. Äh bei Nintendo mache ich bestimmt nichts falsch. Oh Gott, tut mir leid für diese XXL-Folge gerade. Letzte Folge war auch schon lang. Das ist mein letztes Pokémon? Echt? Ich drehe euch durch! Dann dreht auch durch! Dann geh auch zum Netto! Okay, jetzt sehen wir wahrscheinlich die Giga form von dem. Ich bin gespannt, wie das aussieht. Oder nicht? Doch, wahrscheinlich erst nach mir. Wahrscheinlich nur einfach nur eine hö höhere Initiative, oder? Keine Ahnung. Boing, boing, boing. Yeah, ich kann fliegen. Oder auch nicht. Das waren meine Haare. <lacht> Na, es geht, Bro. Möchtest du etwas Großartiges gesehen? Geh ja deiner Max auf den Roast Tower. Oh Gott, die ist crazy, Alter. Oh, oh, wie sieht's aus? Warte, was? <lacht> was? Das hat so Spielzeuge an sich dran. <lacht> oh, LOL Sogar eine Poképuppe <lacht> Und da diese, ähm Die irgendwas, diese eine Dingsattacke An sich dran So, BAM! Instant KO! Coole Giga dynamics Form Kommt auf jeden Fall ins Thumbnail Oh, damn BOOM, BOOM, BOOM! Das war's! Der Kampf ist vorbei! Und Quesnel-Cable. spiegel Spiegelcape, Yes! Yes, Baby! Oh ja, yeah, Baby! Ah, baby, Baby, Baby, Baby, Baby, Baby, Baby, Yeah, yeah! spiegel Cape. Aber gegen was? Nachspiel? Ich würde weg wegmachen, aber ich kenne eine Geistattacke mehr. Oh, Nachspiel machen wir weg. RIP! Ich meine Spiegelcape. Das könnte besser werden. So. Endlich. Zähne mit der Folge hier. 40 Minuten, damn. Mmh, verloren. Ach, Olivia. Ist echt so nicht zu gebrauchen. Oh. Jetzt fühlt mich schon fast schlecht. So, und wie es weitergeht. Ihr wisst Bescheid. Haut rein.